Für mich war von Anfang an klar, dass es ein technischer Beruf wird. Angefangen hat das äh, eigentlich schon in der Kindheit. Also ich kann eigentlich nicht ohne an irgendwelchen Dingen rumzuschrauben oder ein bisschen rumzutüfteln. Ich habe das vor zum Beruf gemacht. Also in der Schule hatten wir halt auch Technikunterricht. Da war ich eigentlich immer ziemlich gut. Ich habe gemerkt, dass mir sowas Handwerkliches einfach liegt. und bin ich einfach hier so reingerutscht, sage ich mal, und das macht mir einfach Spaß. Als Industriemechaniker kümmere ich mich um die Maschinen bei uns in den Anlagen, sorge dafür, dass sie im Schadens- oder Wartungsfall rechtzeitig wieder in den Betrieb aufnehmen können und dann zuverlässig laufen. Als Anlagenmechaniker verlege ich hauptsächlich Rohrleitungen, die wirklich Kilometer lang sein können. Dementsprechend müsste sie auch zusammengeschweißt werden. Man muss halt auch konzentriert dabei sein. Teilweise muss man wirklich feine Sachen machen. Man kann ja jetzt nicht einfach so zusammenbraten oder so. Man muss das halt schon vernünftig machen können. Wird einfach auch zu unserem Beruf dazu. Man macht einfach Spaß. Es kommt nicht nur auf den Ein- und Ausbau von Maschinen an, sondern auch eben auf die Analyse des Schadensbilds, Anfertigung von Bauteilen, die so vielleicht auch gar nicht mehr erhältlich sind. Das heißt, man muss auch auf Hundertstel genau arbeiten, selbstständig drehen, fräsen, Werkstoffe zersparen, also das Berufsbild ist eigentlich sehr vielseitig. Als Mechaniker in der Chemiebranche habe ich viel mit verfahrenstechnischen Systemen zu tun. Das sind zumal so Pumpen, Behälter, Verdichter. Ach, da gibt es so einige. Da ist es eigentlich unerlässlich, dass man mit den anderen Berufsgruppen wie dem Chemikant und dem Elektriker zusammenarbeitet. Wenn wir vor Ort sind und es mit großen Maschinen zu tun haben, dann ist es natürlich unerlässlich, da im Team vorzugehen. Man kann nicht gleichzeitig einen Kran bedienen und die Maschine durch die Halle bewegen. Wenn man im Team da nicht funktioniert, dann kann man den Job nicht machen. Man braucht einfach Hilfe, das geht nicht alleine. Teamwork gehört dazu. Wenn man Industriemechaniker werden will, sollte man keine Scheu davor haben, sich die Hände mal ordentlich dreckig zu machen, technisches Interesse mitbringen, wissen, wie man eine Schraube anzieht. Wer daran Spaß hat, handwerklich zu arbeiten, ist eigentlich genau richtig eben.